Bye. <smart noise> Bye. Hallo? Ist da wer? Hallo? Hilfe! Hilfe! Hallo! Hilfe! Wie ich sehe, sind Sie aufgewacht. Wenn Sie fertig sind mit Schreien, beantworten Sie mir ein paar Fragen. Wer sind Sie? Was, was wollen Sie von mir? Wer ich bin, tut nichts zur Sache. Wir brauchen ein paar Informationen von Ihnen. Ich habe Rechte. Sie dürfen mich gar nicht festhalten. Ich will meinen Anwalt sprechen. Rechte? dass ich nicht lache. Jetzt sind Sie nicht dumm. Wir möchten von Ihnen Informationen über die Korean Friendship Association. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Was wollen Sie von mir? Hören Sie, wir können das auf die einfache oder auf die harte Tour machen. Die KFA ist eine Organisation Nordkoreas, deren Mitglieder im Auftrag der Regierung Waffen, Waren und Geld beschaffen. Das habe ich noch nie gehört, kenne ich nicht. Verkaufen Sie mich nicht für blöd! Wir wissen, dass Sie Mitglied in dieser Organisation sind, seit über zwei Jahren. Wir schlagen Ihnen einen Deal vor. Sie verraten uns Ihre Freunde und wir bringen Sie hinter Gitter... Und wir vergessen Ihre Aktivitäten bei dieser Organisation. Wissen Sie, was die mit mir machen? Der nordkoreanische Geheimdienst? Wenn die rausfinden würden, dass ich Ihnen was sage? Die werden das nicht erfahren. Also? Geben Sie mir einen Tag Zeit. Ich muss nachdenken. Sie haben genau zwei Stunden.